Das ist jetzt so Meta für hinter für den Cutout. Ich mache hier den ersten Podcast. Freehand on the Herd mit meinem Biodynamic DT297 und Kamil sein, Kamil sein H4N. Zoom H4N. Ich hoffe nur, dass es das mir so nicht runterfällt und dass das alles safe ist. Willkommen zur ersten Folge von Branko Chanak Spezial, der Podcast, der Bauchladen-Podcast für alles und jeden. Heute koche ich mir mein eigenes Süppchen. Und zwar werde ich eine herbstliche Eintopfsuppe machen, die zum größten Teil aus Kürbis und Wirsing besteht. Und dazu gibt es Metenden. Ich habe mir gerade die ganzen Zutaten hier zusammengetragen. Und äh, nachher kommt Holger und ich werde uns ein nettes Süppchen kredenzen. Ähm, gleich mal vorweg für die Vorbereitung. Dazu reiche ich dann ähm, ein gut gekühltes Brznak, tschechisches Pilz. Das muss ich noch kühl legen. gehe okay, jetzt mal zu meinem Kühlschrank. Ich habe ja eben schon gedacht, heute mache ich den kulinary mal ein bisschen Konkurrenz. Hallo Sven. Hier geht es jetzt zwar ums Kochen, aber wann anders wird es auch um andere Themen gehen. Aber ich finde das immer ganz nett, was Schönes zu kochen und dabei auch Step-by-Step äh, Step abzubilden, was ich tue. Ich habe gerade schon ein Foto von meinen Zutaten gemacht. Und naja, wie alles kochen, beginnt es natürlich auch hier erstmal mit dem Schnibbeln eben jener Zutaten. Die ziehe ich nochmal im Detail auf. Äh, ich habe hier im Wesentlichen einen kleinen Hokkaido-Kürbis, einen halben Wirsing. Der uns von einer anderen Kochaktion übergeblieben ist zwei mittlere Zwiebeln und eine fette Knoblauchzehe. Ähm, hinterher als Einlage gibt es Metenden. Die habe ich gerade bei Metzgerei Loke gekauft, hier unten in der Karlstraße. Das werden so 400 Gramm sein oder sowas. Vier Stück sind das jedenfalls. Und äh, zum äh, Anbraten nehme ich wie immer das gute Bojodau Brat Bratolivenöl. Äh, hinterher zum angießen. Mit Brühe gibt es eine Gemüsebrühe ohne Hefe ähm, und dann hinterher abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer und unserer aktuellen geheimen Zutat, die ich nicht weiter erwähne. Ähm, da könnt ihr vielleicht was auf den Fotos entdecken hinterher, was das ist. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen, die man braucht. Ganz einfach, ganz schlicht. Vorher hatte ich gedacht, ich packe da noch Kartoffel rein. Ich war ganz froh, dass keine da sind, weil so bleibt das einfach hier äh, Schuster- Bleibt weiterhin leisten. Das ist schlicht und einfach und das werde ich jetzt erstmal zerlegen. Mir das hier schon ein bisschen vorbereitet mit einem schönen großen Brett. Ich äh, mache hier mal in der Reihe, dass ich mir als erstes den Kürbis schnappe. Den, äh, da ich den Hokkaido mit äh, Schale insgesamt verarbeite, mache ich den ein bisschen schick mit unserer patentierten Gemüsebürste. Das ist so wie so, ein, wie so eine Schuhputzbürste, so eine grobe, allerdings nur für Gemüse gedacht. Die hat eine härtere und eine weichere Borstenseite. Und das ist ganz toll. Damit kann man auch mit der harten Seite zum Beispiel einfach Rüben, hier Karotten machen, ohne dass man sie schälen muss. Da hat man einfach so viel schon von der Haut runtergehobelt. Das ist ein ganz interessantes Utensil. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, den wir uns in Hokkaido hier schön abgewaschen haben ich den einmal trocken ein bisschen, damit er mir nicht gleich das Brettchen zuschmoddert. Und dann werde ich mal den Hokkaido schlachten. Hokkaido ist eine von den kleinen orangenen Kürbissorten. Die kann man auch äh, halt sehr gut dann mit Schale verarbeiten, weil die nicht so hart ist. Wenn man auch andere Kürbissorten benutzt, dann sollte man da äh, darauf achten, dass man auch die Schale mit essen kann. Ähm, Kürbisschlachten finde ich immer ein bisschen gefährlich. Ich habe hier große Zwilling-Kochmesser ist auch einigermaßen scharf. Man muss aufpassen, wenn man den halb durchschneidet. Das mache ich nämlich immer erst, um das Kerngehäuse zu empfehlen, entfernen, dass man dann nicht abrutscht und sich irgendwie in den Finger säbelt. Wenn ich den halb aufgeschnitten habe, so wie jetzt, nehme ich mir einen normalen Esslöffel und höhle den einfach hier aus großzügig. Das kann weg. Und die zweite Hälfte ebenso. Auch einfach so klein schneiden wie ein Apfel und dann hinter das rausnehmen. Aber ich finde das ganz praktisch, wenn man es in einem Rutsch machen kann. Ihr hört, so schnell geht das. Habe ich auch schon gleich mal meinen Abschmecklöffel. Den spüle ich mir kurz und lege ihn schon mal parat Richtung Ofen. Wenn ich das gemacht habe, habe ich ja auf einer Seite den Strunk und äh, unten die Blüte. Das schneide ich einfach. Ich lege mir den hier auf die hohe Seite, aufs Brettchen, schneide das grob ab. Auf der anderen Seite auch wenn noch was dran ist und genauso die andere Hälfte des Kürbis hier habe ich jetzt mehr Blüte als Strunk. Das eine war die Blüte, auf dem anderen war die Strunk, die Strunkseite. Dann habe ich das hier schön aufgeteilt und dann äh, zerlege ich den in so na, ich würde mal sagen, für den einen vielleicht mindestens zuckergroße, zuckerwürfelgroße Stücke. Die dürfen ruhig ein bisschen größer sein. Je nachdem, wie groß auch der Hokkaido ist. Ihr könnt hinterher auf den Fotos, die ich von dem Ganzen hier online stelle, könnt ihr ungefähr sehen, wie die einzelnen äh, Schritte so aussehen. Da mache ich mal ein paar Fotos von. seht ihr auch, was für eine Größe das dann hinterher hat. Meistens scheitert das an meiner Faulheit. Ich schneide lieber grob. Ich liebe Textur im Essen. Außer also bei Cremesuppen. Ich mag sie auch sehr schön püriert. Wenn dann richtig und wenn dann grob, hier, und das reicht völlig, wenn man das hier in so ein paar Stücke zerschneidet. Auch hier will man wichtig, Fingernägel einziehen, immer mit gekrümmten Finger am Objekt schneiden und gucken, dass es gerade liegt. Ich möchte mich jedenfalls nicht der Peinlichkeit hingeben, hier on record mir in Finger zu säbeln. Das Schnibbeln ist ja immer der meditative Part, finde ich, hinterher, wenn es an die Koch-Action geht, dann ist er auch manchmal ein bisschen zeitkritisch. Deswegen kann man sich hier in Ruhe auf sein Gericht eingrooven. Wenn man hinterher dann nur noch kocht und noch mal ein bisschen kontrollieren muss, wird es ja auch wieder meditativ und kurzweilig ist es dann zwischendurch, wenn das Fett spritzt und brutzelt. Der Kürbis ist auch einer von diesen Gemüsesorten, oder sollte man Obstsorten sagen, ist schwer zu entscheiden. Das ist ja eine ganz große Familie von Kürbissen und Zucchini und Gurke und Melone jeglicher Form. Die sind auch alle untereinander kreuzbar. Da können also irgendwie, ich weiß ich nicht, eine Gurkini oder eine, äh, was weiß ich, eine Kürbismelone rauskommen oder sowas. Und das ist auch eine der interessanteren Sachen, die uns die neue Welt geschenkt haben. Ich meine jedenfalls Kürbis kommt aus dem äh, aus Nordamerika, aber da eher der Süden, ich glaube so Richtung Mexiko. Man kläre mich auch hier auf, auch für diesen Podcast oder für einfach diese Bauchladen-Podcast-Reihe. Franco chanak Spezial, welch ambitionierter Name. Aber da kommt es einfach zu, weil einfach so Spezialthemen da auftauchen, die weder in die Wasserdrachen noch in die Denkblasen passen. So, den Kürbis habe ich jetzt ordnungsgemäß zerlegt. Ich hole mir eine von meinen Schüsseln hier. Nehmen wir mal die kleinere. Ich denke, der Wirsing wird sich gleich größer auffalten. Das füllen wir um. Ich liebe es auch dann hinterher, alle Zutaten richtig schön parat zu haben. Sowieso bin ich ein Freund des ständigen Aufräumens in der Küche. Während ich koche, wasche ich auch gleichzeitig immer schon nach Möglichkeit das ab, was ich gerade benutzt habe, wenn ich es nicht mehr brauche. Oder wähle mir die Sachen so, dass ich sie wieder verwenden kann. Wie jetzt zum Beispiel mein Abschmecklöffel, den ich gerade schon zum Aushöhlen verwendet habe. Und genauso finde ich es dann immer ganz gut, wenn dann alle Zustarten am Ort sind, wenn ich dann koche, weil wie gesagt Action am Topf. Ist ja reichlich, da braucht man dann nicht auch noch nach seinen Sachen suchen. Oder manchmal mache ich so aus zwei äh, Zeitgründen, schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust, so aus Effizienzgründen. Während das Fett heiß wird, noch auf den letzten Drücker die Zwiebel. Das klappt auch meistens ganz gut. Aber das mache ich mal nicht, wenn ich gleichzeitig podcaste. Jetzt schneide ich als erstes aus dem halben Wirsing äh, den restlichen Strunk raus, der da drin saß. Gucke mal, wie die Konsistenz der äußeren Blätter ist. Wir sehen, es ist ja auch so eine, äh, eine von den, aus der Kohlfamilie, von den Kohlsorten, die sich allerdings nicht so gut lagern lässt wie zum Beispiel Weißkohl. Ähm, außerdem finde ich immer schade, der hat zwar tolle Farbe außen in dunkelgrün, aber die muss man schon echt lange kochen. Jetzt muss ich mal hier gucken, weil da so feine, ähm, fein verästelte Blattoberflächen haben, wie sandig er ist oder ob ich den größer waschen muss. Nee, aber das sieht gut aus. Und je weiter man nach innen kommt, ist das sowieso nicht schlimm. Für Rouladen, ich mache ganz gerne wirsing ruladen da sind diese dickeren Außenblätter leider nicht so gut geeignet. Aber ich hoffe mal, dass sie jetzt beim Kochen äh, vielleicht dann noch ein bisschen Crunch haben, weil die inneren zarten Blätter werden natürlich schnell, ziemlich schnell zergehen. Deswegen werde ich auch gleich, wenn ich hier ans Kochen richtig komme, in der Reihenfolge arbeiten, dass ich ähm, erst die Zwiebeln anbrate, dann den Kürbis ein bisschen mit Andünste, dann angieße mit Brühe und erst dann den Kohl reinschmeiße, damit äh, der Kohl nicht schon Matsche ist, der wesentlich schon Matsche ist, wenn die äh, Kürbiswürfelchen noch ziemlich bissfest sind. So, den Rest würde ich jetzt nicht waschen. Ich habe jetzt ein paar Außenblätter abgemacht, die schneide ich gleich einzeln. Die können eventuell doch mit angebraten werden. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme die harten Außenblätter als Anbratenmasse mit und den Rest lege ich hier auf wie eine Zwiebel auf meinem Brett die Hälfte vom Wirsing schneide sie äh, in Scheiben genau wie beim Zwiebelschneiden drehe sie dann einmal um 90 Grad quer und schneide quasi Würfel davon ab, in diesem Fall sind das dann quadratische Einzelblättchen Dieser Eintopf ist jetzt ein klassisches Resteessen essen halben Wirsing, wer keinen halben Wirsing hat, kann auch einen großen Kürbis nehmen dazu, dann äh, nicht so ein kleinen Hokkaido, wie ich gerade hier hatte. Äh, der Hokkaido ist auch relativ klein. Eigentlich so ein einzelnes Essen davon. Vielleicht für zwei als Beilage noch, aber irgendwie der Hokkaido vom Blech zu machen mit Dip oder sowas ist das ein bisschen wenig gewesen. Deswegen trifft er sich ganz gut hier mit dem halben Wirsing. Und um damit daraus einen Eintopf zu machen. Hierfür nehme ich jetzt tatsächlich mal die große Schüssel, weil so ein Wirsing ist zwar sehr kompakt am Stiel, am Strunk. Aber sobald du ihn geschnitten hast, erweitert er seine Oberfläche ums, weiß ich nicht, gefühlt mindestens doppelte. So, die sammeln wir ein. Die kommen auch mit rüber. Jetzt schneide ich mir noch äh, die harten Außenblätter. Das sind auch die mit den dicksten Blattrippen. Das ist das, was hinterher am... Ähm, Wirsing am crunchiesten ist. Die schneide ich ja auch erstmal in Streifen. Weil was ich sehr schön finde an Wirsing-Rouladen, die werden ja ähm, blanchiert, die einzelnen Blätter gewickelt und dann gebraten, angebraten, mitsamt Füllung. In der Pfanne, jedenfalls mache ich die so. Und was ich dann mag, ist, wenn der ähm, Wirsing ein bisschen anbrät, richtig ein bisschen Ton kriegt, Röstung und das dann, das ist dann schon so knapp vom Schwarz werden. Ist der meiste Aroma drin, aber ist auch gefährlich. Nein, da ruhig ich ein bisschen moderater sein. Aber wenn der so anbräunt, ist das schon eine schöne Sache. So für die mit Anbratmasse muss ich mir jetzt nochmal ein extra Schälchen nehmen. Lege ich mir die auch beiseite, damit die nicht nachher oben auf den anderen Wirsingblättern, die ich nur kochen will, habe. Immer wieder Finger spülen, immer diesen Wirsingschrott an den Pfoten. Mein Spülbecken füllt sich langsam mit grünen Abfällen. Es geht natürlich nicht ohne, dass ich hier, ne, das hier ist mein Hobby, ich bin bestimmt nicht so professionell, dass ich beim Kochen nicht auch nasche. Keines Geheimnis. Eigentlich habe ich fünf Mettenden gekauft. Aber die fünfte muss ich jetzt während des Kochens dran glauben. Mmh. Oh, loke. Was liebe ich, diesen Metzger? So, also die größte Schnittelarbeit ist getan. Kürbis steht, Wirsing steht. Jetzt kommt hier das Feingemüse. Zwiebeln und der Knoblauch. Zwiebeln finde ich immer ganz wichtig, dass sie richtig gelagert sind, dass sie nicht anfangen zu gammeln. Beste Zwiebel, äh, Zwiebelquelle in town, genauso wie für Kartoffeln, ist ähm, der Herr Fretter aus, lass mich nicht lügen, aus Delbrück. Das steht auf dem Wochenmarkt. Bei denen gibt es die besten, dolzen Kartoffeln und der hat auch immer Zwiebeln. Da kaufen wir unsere. Die Zwiebeln lasse ich auch relativ grob. Weil ist ein Eintopf, die darf ruhig damit rumschwimmen. Jetzt, wenn ich so die Massenverteilung hier sehe, das finde ich auch mal einen ganz wichtigen Punkt, während man, während dieser Vorbereitung mit dem Schnibbeln kann man auch immer wieder mal gucken, wie sich das so optisch ausnimmt und sich dann nur noch vorstellen, wie viel Wasser man im Topf braucht. Ich habe hier einen sehr großen, ich würde mal sagen, 5 Liter-Topf. Den werde ich dafür benutzen. Und ich habe einen anderthalb Liter Wasserkocher. Das muss ja alles äh, von den Volumina auch irgendwie ineinander gehen. Wenn ich mir die Brühe vorher heiß mache und ich komme drauf, weil ich hier gerade meine Zwiebeln sehe, da könnte ruhig noch eine dritte Zwiebel dabei, finde ich. Ich pelle erstmal hier die ersten beiden. Dann röppe ich mir das aus. Noch aus der Erdgemüseschublade. haben in unserer Küche glücklicherweise unterhalb der Bauchnabelhöhe keine Klappen, wo es irgend ging sondern über Schubladen. Und das mag ich sehr von oben einzugreifen und hier hinten einfach an die Zwiebeln zu kommen. Da liegen sie auch schön trocken und dunkel. Dann nehme ich mir noch eine von dem Kaliber, wie ich eben hatte. Die pellen wir auch noch. Und was ich ja auch mag ist, Spülbecken als Kompost benutzen. Dass man einfach mal Platz hat, wo man einfach viel, immer diese so kleine Bioeimer hier. Also, wir haben hier oben in der Wohnung keinen großen Bioeimer, weil wir im dritten Stock wohnen und das führt dazu, dass wir oft faul sind. Sowieso stehe ich nicht auf große Bioeimer. Wenn man denkbar kleines Bio-Pöttchen und wenn das voll ist, muss man einfach gehen. Und umso schöner ist es dann hier einfach in der Spüle seinen Kram zu stapeln. Noch toller ist das, wenn man irgendwie. Eine Menge Kartoffeln oder Äpfel schält. Ein Kartoffelsalat zum Beispiel macht. Ich mache jetzt von den Zwiebeln hier ähm, so lange Spalten. Die werde ich mir gleich schön anbraten. Jetzt mal wieder Zeit für ein Foto. Ne? Wenn ich gleich die ganzen Zutaten zusammen habe, dann mache ich mal ein Bildchen. Ich hoffe, dass mein Nasenatmen nicht sich zu laut bei euch niederschlägt. Wenn ich hier immer nach unten gucke, dann kann das ganz leicht passieren. Das Schlimme ist, wenn man beim Zwiebelschneiden podcastet, dann brennt Zwiebel noch mehr als sonst, weil man ja ständig ein- und ausatmet. Ich eine ganze Dröhnung. abkriegen muss man hier so ein bisschen mit ausgestrecktem Arm arbeiten. Jetzt wollte ich euch gleich hier die Ohren voll. Und das nicht. Mann, mann, man, mann, mann, mann. Ja, drei Zwiebeln sind super dafür. Das fühlt sich gut an. Ihr seht das gleich auf dem Foto. Die Mengenverhältnisse sollten natürlich irgendwo ausgewogen, sowohl geschmacklich als auch so vom Volumen her zusammenpassen. Und dafür auch noch ein Schüsselchen hier für die weißen Zwiebeln, das rote Schüsselchen. Das ist doch toll. Und ganz zum Schluss kommt mein Knoblauch. Den Knoblauch verwende ich meistens eher so als äh, Beigeschmack. Obwohl ich Knoblauch sehr liebe. Ich kann mich auch richtig damit einsauen. Ich kann auch Knoblauch in Scheiben geschnitten auf Brot essen. Das ist sehr lecker. Aber hier für die Suppe bereite ich ihn jetzt zwar schon vor. Ich werde ihn möglichst klein schneiden. Aber der kommt dann erst rein, wenn dann alles drin ist und das vor sich hin kocht, dass er einfach da ein bisschen seinen Saft abgibt. Der wird nicht mit angebraten. Ich finde, der wird immer, es hat was, ihn anzubraten, aber muss man in der dann auch richtig gut im Auge haben, weil der wird sehr schnell bitter und schmeckt dann komisch, finde ich. Außerdem wichtig bei Knoblauch, riecht dran. Wenn der irgendwie nach altem Schulbuch aus dem Keller riecht, dann hat der ein... Äh Schimmelproblem. Der muss nicht direkt genau diese Zehe ein Schimmelproblem haben, aber auf jeden Fall ist irgendwo im großen Sack was nicht in Ordnung gewesen. Manchmal sieht man den auch richtig. Das will man nicht. Was sich bei uns als ganz brauchbar herausgestellt hat, ist interessanterweise, Julia kauft frischen Knoblauch und wir brauchen den irgendwie nicht auf, aber jetzt ist er inzwischen nicht mehr frischer Knoblauch, sondern wir haben ihn quasi self-dried. Das scheint ganz gut zu gehen. Da habe ich bis jetzt noch keinen Müffel dran gehabt. Bei Knoblauch bin ich auch kein Freund davon, den zu pressen. Wir haben, glaube ich, eine Knoblauchpresse, aber E.A. ist die, wenn man dann stärker drückt, drücke ich immer das Sieb durch den Siebträger. Das ist dann auch nicht schön. muss man das Metall aus dem Pott fischen. Und, ähm, also ich stelle mir dann immer vor, ich möchte dann, wenn dann die ganze, die ganze Zehe da durchmusen, da bleibt aber immer viel zu viel hängen. Da kommt nur noch ein bisschen Drop-Drop raus und ich frage mich immer, ob das einfach, eine Fehlkonstruktion ist, trotzdem immer gemacht wird. Ich hacke den lieber, den Knoblauch, und koche ihn dann aus oder brate ihn dann noch ein bisschen mit an. Oder ob ich das, das ist ein Problem des Kochlein ist. Vielleicht kann mir darauf ja mal jemand antworten, dass man das eigentlich will in der Knoblauchpresse und dass man diesen ganzen Zellulose-Schrott, der drum hängt, um eigentlich den Knoblauchsaft, dass man den gar nicht möchte. In so einem groben Auf, äh, Auflauf wollte ich gerade sagen. In so einem großen Eintopf. Oh, jetzt habe ich hier über die Knoblauchstückchen kleben. In so einem großen Eintopf ist das natürlich okay, wenn das so grob ist. Da rufe ich ein. ungefähr. Na, wie groß sind die? So. Äh, so rechenkästchen großes Stückchen Knoblauch drum schwimmen. Schlimmstenfalls, die sind eher kleiner. Die packe ich mir jetzt zu äh, Demozwecken. Packe ich mir die denn jetzt hin? Ich lasse die mal auf dem Brettchen gucken ob man das hinterher sieht auf dem Foto. Genau, ich kann mal hier die ganzen äh, anderen Fett- und Salz- und Pfefferzutaten beiseite tun. Und es ist jetzt nochmal Zeit für ein kleines Foto. Und da Fotograf. So. Das muss jetzt leider sein, weil ihr wollt ja auch sehen, wie das aussieht. Der ganze Spaß, den ich hier habe. Noch die roten Zwiebeln. Entschuldigung, ich versuche nicht das Mikro zu hauen. Mir läuft immer noch die Nase von dem Zwiebelsabber. Bringe ich wieder mein Handy in Stellung. Und <lacht> ihr seht jetzt hier im Uhrzeigersinn: äh, seht ihr jetzt die äh, weißen Zwiebeln, den Kürbis. Den Wirsing und in der Mitte die harten Wirsingblätter für anbraten und ganz unten noch den Knoblauch, das sind meine geschnittenen Zutaten. So, das stelle ich mir jetzt griffbereit an den Herd. Derweil, während ich das anbrate, ganz wichtig, nicht vergessen, einmal den Wasserkocher voll machen. Ich bin sehr bemüht, diesen Wasserkocher im Auge zu behalten, weil wir machen hier mal einen Trick. Wir haben so einen Duschschlauch Wasserhahn in der Küche und da äh, nehme ich gar nicht den Kocher von seiner so Basisstation, sondern äh, mache einfach den Duschlauch raus und hänge den ihm in, in, in die Schnute und lasse einfach laufen. Und neulich ist es mir passiert, dass ich äh, nicht mehr daran gedacht habe, dass das läuft und habe irgendwas anderes. Gemacht. Da war ich nämlich schon hier am heißen Fett, am Brutzeln, am Kochen. Bis mir dann irgendwann das Wasser entgegenkam, nämlich erstmal das hat sich überall gesammelt und es ist hinten rumgeflossen, Richtung Hauswirtschaftsraum. dann ist es um die Ecke gekommen, bis ich vor der Küche nasse Füße hatte. Das war ein bisschen unangenehm. Seitdem gucke ich immer, wenn ich das Ding voll laufen lasse. Wurde ich äh, eindeutig darum gebeten, das bitte im Auge zu behalten. Sowieso machen wir in letzter Zeit hier öfter Überschwemmungen. Neulich habe ich, Julia, eine wässrige Falle mit unserer Waschmaschine gebaut, aber so eine andere Story. Ich sie ein bisschen, überraschenderweise, nasse Füße gekriegt. So, ich räume schon mal den Herd frei, während das Wasser heiß wird. Das brauchen wir nämlich gleich, um die Brühe anzugießen. Wobei ich jetzt nicht einen halben Liter Brühe in einem separaten Pott ähm, angieße und anrühre, sondern ich weiß ja, wie viel Wasser ich rein tue und ich weiß ja, wie viel Brühe pro Liter da drauf soll. Da ich sonst kein Salz dran tue, ähm, nur, du siehst das hier ganz normal wie normale Trinkbrühe. Hinter kommen noch die M mit Enden dran, und dann ist es eh salzig genug. So. Das stellen wir hier einmal um und machen uns ein bisschen die Schussbahn frei, damit es dann tatsächlich hier mit dem Kochen losgehen kann. Leider nur, leider nur, ich klage auf hohem Niveau, leider nur ans Heranfeld ja gerne Gas hier gehabt, aber das wurde leider äh, bei der letzten Renovierung, sagte der Vermieter, haben wir den Gasanschluss hier abgeklemmt. Dann hätte ich ja ein Gasherd. Das wäre toll. Ich nasche weiter mit Enden. müsste das Schmatzen ertragen. So, Anbratstufe. Ich habe ja auch vor einiger Zeit schon endlich gelernt, dass der Ofen nicht nur an oder aus kann, sondern dass es auch dazwischen Einstellungen gibt. Ja, man kann auch bei 7 braten oder so. Nicht immer bei volle Pulle 9. Man ähm, kann auch ganz runterdrehen und simmern und so. Das geht schon ganz gut. Aber hier für den beginnenden Zauber <lacht> erstmal volle Lotte, größte Flamme, größte Platte. Dessen das Öl, das ich jetzt gerade in den Topf getan habe, dort heiß wird, packe ich die Flasche auch schon wieder gleich weg. Dann nehme ich wieder einen Teil aus dem Weg und freie Bahn. Und dann ist gleich Step Number One: Zwiebeln anbratenen. Und ich muss mir jetzt doch mal einmal irgendwie die Nase tupfen. Jetzt läuft die mir nicht ständig von äh, dem Zwiebeldunst. Einen Moment. Da bin ich wieder. Das ist natürlich ein Nachteil von meinem Headset-Mikro. Da kann man nicht einfach so Nase putzen. Oh, ich esse die ganze Mettwurst schon vorweg auf hier. So, wenn das Fett heiß genug ist, kann man hier vortesten. Entweder mit einer einzelnen Zwiebel. Kann man sehen, ob die sich schon anfängt, da kleine Bläschen zu werfen. Oder... Was da Bläschen wirft, ist ja die Feuchtigkeit, die äh, im heißen Fett hat. Benustet. Man kann auch den Trick machen, man lässt einen Tropfen Wasser reinfallen. Und irgendwann macht es plopp oder es äh, brodelt sofort. Oder was auch geht, interessanterweise, das hole ich mir mal gerade ran, Holz. Man kann auch die Temperatur von Fett und ob es schon heiß genug ist, mit dem Kochlöffel testen. Das geht auch, der wirft nämlich auch Blasen. Meiner gerade jetzt nicht, Vorführeffekt. Aber meinen Wassertropfen, den ich reingeschmissen habe, und die Zwiebeln selber, werfen auch schon Blasen. <lacht> so, ich hoffe, dass der Kocher bald gut ist im Hintergrund. Ihr habt natürlich jetzt äh, unter der Lärmbelästigung hier zu leiden. Ich werde auch nicht die äh, Dunstabzugshaube benutzen, dann wäre das hier total unkochbar. Stattdessen ziehe ich mir mal die Schürze an, damit mein äh, lieblingst shirt nicht Schaden nimmt. Was auch ganz gut ist, dann läuft das Kabel nämlich hier richtig hinter der Schürze richtig rum. Sehr schön. So, die Zwiebeln braten an. Genau das ist der Punkt, wo ich meine, ja, man kann auch mit sieben braten. Ich habe sie immer noch auf volle Kalotte. Und ich habe mich früher mal gewundert, warum die Bratkartoffeln nichts werden. Mochte ich immer das Stück zwischen dem rohen und dem verbrannten Teil. Das ist nochmal ein guter Moment für ein Foto. Nämlich Step Next hier. Zwiebeln anbraten. Ja, ein bisschen Deko. Mit dem Löffel im Bild. Sehr gut. Das Wasser auch fertig und wir haben hier nicht mehr so einen Sound. Auch bei Zwiebeln, ähnlich wie bei dem Knoblauch, muss man natürlich gucken, sie dürfen bräunen, sie dürfen auch goldig werden, aber wenn sie richtig dunkel werden, dann werden die halt bitter. Und das ist auch nicht so schön. Meistens reicht es, wenn sich so ein wohliger Duft entfaltet und sie so ein bisschen glasig werden. Besonders wenn sie in Würfel geschnitten sind, muss man da natürlich aufpassen. Am besten sind sie, wenn man hier in Gruppe kocht, irgendwo... Oder mit der größeren Familie lässt man die Küchentür auf. Wenn der erste angerannt kommt, mit das riecht so lecker, ja, dann sind die Zwiebeln gut. Weil meistens reicht es schon eine Zwiebel anzubraten, dass die Leute gerannt kommen. Das ist bei mir hier fast der Fall, das riecht sehr sehr lecker. Während das hier noch passiert, informiere ich mich mal, wie viel Brühe ich dann tatsächlich gleich brauche. Steht hier auf der Packung auch drauf. Äh, ne, ne, eingehäufter Esslöffel. Äh, klare Suppe ohne Hefe. In ein Liter gekochtem Wasser auflösen. Das ist super. Sehr einfach. Dafür habe ich ja auch schon wieder meinen Abschmecklöffel, mit dem ich eben den Kürbis ausgehöhlt habe, hier parat liegen. Dann weiß ich das. Aber die Brühe kommt jetzt noch nicht. Next Step ist tatsächlich die... Äh, ähm, den harten wir Wirsing. Den tue ich jetzt vor dem Kürbis rein. Der Kürbis wird vor allem gar durch, ähm, wird vor allem gar durch das Kochen. Und hier möchte ich ja, habe ich eben erzählt, hätte ich gerne die Röstaromen. Deswegen nächster Schritt die harten Kohlblätter von außen. im Kasten. Weiter rühren. Ich wäre sehr gespannt auf Feedback. Noch so ein Ding, ich würze ganz gerne, zumindest Pfeffer, grob gemahlen aus der Mühle. Gerne ähm, schon beim Braten. Ich bilde mir ein, dass das dem Gewürz gut täte. Ich habe keine Ahnung, warum es das tun sollte. Deswegen pfeffere ich hier jetzt schon mit der guten äh, Peugeot-Pfeffermühle. Wissen die wenigsten, wenn ihr euch Pfeffermühlen kauft, kauft eine mit dem Peugeot-Mahlwerk. Ja, das sind die mit dem Löwen, ihr kennt das Logo. Weil die sind, äh, die sind seit, das ist eine alte eingesessene Eisenbahnhändlerfamilie aus Frankreich, so die, geht die Legende. Und ähm, Ur-Opa -Ur Peugeot hat irgendwann mal gedacht, einfach nur Eisen zu produzieren oder einfache Sachen. Wenn man es weiter veredelt, kann man es teurer verkaufen und hat ein, ein Pfeffermahlwerk entwickelt. Und damit hat die Firma Peugeot France ihren Durchbruch gehabt. Damit sind die bekannt geworden. Hinterher haben sie dann den Fahrräder gemacht. Kennt auch, kann man sich auch vielleicht, kennt man das auch, Peugeot Fahrräder. Weltklasse-Fahrräder. Irgendwann haben sie sich gedacht, naja, das hat jetzt so gut funktioniert. Mit all diesen schönen Sachen machen wir noch mehr Hightech und haben in Autos gemacht. Da kennt sie jetzt hier nur noch wegen Autos, aber eigentlich baut Peugeot Pfeffermüll äh, und zwar die Besten. So, das hier wird richtig bräunlich hier jetzt schon. Das ploppt auch ordentlich. Jetzt packe ich meinen äh, Kürbis da rein. Ich ziehe den hier mit unter. Den brate ich auch kurz mit an. Es ist auch so, man kann natürlich auf ein bisschen höherer Stufe auch braten. Man muss sich natürlich auch mal vorstellen, dass die einzelnen Zutaten, die man dazu tut, ja auch einen kühlenden Effekt haben. Die wirken ja wie so ein Eiswürfel da drin. In Bezug auf das heiße Fett. Und daher geht das schon da das riecht sehr gut. Rieche ich schon den Kohl? Das ist genau dieser wirsing -Brat duft den ich ganz angenehm finde. Mit auch diesem Kochkohlgeruch, der wie äh, feuchter Pups riecht und dann gar schlammiger. Das wollen wir natürlich nicht und das macht der Wirsing auch nicht. Das ist sehr schön. So, spätestens jetzt kann er ein bisschen ähm doch noch ein Schlag Salz dran? Nein, den lasse ich weg. Den Schlag Salz lasse ich mal weg. Steht hier nur so gut das Salzfässchen. Äh, auch wenn wir kein Salz dran tun, es gibt sehr interessante Salzsorten. Wir verwenden Luisenhaller salz Das ist sehr toll, muss man mal probieren. Ich gieße jetzt hier mal die Brühe an. Äh, besser gesagt, den Grundstoff der Brühe, nämlich das heiße Wasser. Das in unserem Kocher. Dann kann ich auch noch mal wieder auf volle Pulle machen. Hier muss ich jetzt gucken, wie viel äh, davon nehme ich, was für eine Konsistenz möchte ich hinterher haben. Das kann ich nach und nach äh, einfüllen und dann auch entsprechend mit der Brühe würzen. Ich muss jetzt nicht zwanghaft die anderthalb Liter, die der Kocher hergibt, ja da reinschmeißen. Ich gucke erstmal, wie es sich verhält. Und durch die Skala am äh, Kocher, die ist hinreichend genau, dass ich weiß, wie viel Wasser ich reingehauen habe. Ja. Ich glaube, jeden Kocher hat jetzt so voll gemacht, dass er sogar äh, zwei Liter drin hatte oder gar zweieinhalb. Zweieinhalb war es, glaube ich, wenn man ganz oben angekommen ist. Das darf man zwar nicht, weil es über dem Max-Strich ist, aber es geht. Deswegen gieße ich jetzt mal immer weiter, bis ich das Gefühl habe, ich habe hier so eine schöne Konsistenz. Und außerdem muss ich ja noch bedenken ich habe noch viel Met in den Tellern schwimmen wollen. Und man kann ja auch morgen noch davon essen. Ich habe jetzt insgesamt gut 2 Liter reingepackt und ich glaube, ich tue doch alles rein, wenn ich mir die Mettenden angucke, dann wird das glaube ich ganz gut, jetzt habe ich genau 2 Liter drin. Also dann kommt ja noch der restliche Wirsing rein. Vorsicht, nichts falsch machen. Hier steht eine ganze große Schuss Wirsing. Dann kommen die zwei Liter auf jeden Fall rein. Und dann erstmal der restliche Wirsing. Natürlich völlig richtig. Da sind auch solche Sachen. Äh, beim Kochen passieren natürlich dann äh, nicht nur hier on record als Vorführeffekt, sondern generell unerwartete Dinge. Hast du plötzlich eine Zutat vergessen oder eine andere drin? Oft geht es schief, aber das ist so die Mutation des Kochens. Manchmal sind da auch Sachen bei, die echt geil sind. Aber das wäre jetzt definitiv zu wässrig. So, das wird jetzt langsam. Geht das Richtung Köcheln? Ich greife mir hier schon aus dem, ähm, dem Brühe-Glas was ab bräuchte ich eine Räuspertaste, ich muss mal kurz husten. <lacht> Vielleicht sollte ich mir schon mal ein Bierchen holen. Noch ist 1825. Es kann auch sein, dass jederzeit Holger hier reinplatzt, der würde dann in eine laufende Aufnahme kommen, aber das macht nichts. Und jetzt kann man schneiden. Ne? Kann man halt schneiden. Ich mache jetzt lieber noch ein Foto einmal, weil wir sind jetzt an dem Next Step angekommen, nämlich ähm, Wasser angießen und Brühe einfüllen. Foto von sehr schön. Hier zwei Esslöffel dran, ordentliche. Und auch hier wieder brauche ich nicht mehr, also gar nicht erst liegen lassen. Deckel drauf. Sowieso besser für die Brühe, damit die nicht klumpt, wenn die so viel Feuchtigkeit zieht, weil ich koch hier ja mit sehr viel Wasseraufwand. Dann verrühren wir das Ganze. Kocher kann auch schon wieder auf seine Basisstation. So. Das lassen wir jetzt einmal richtig aufkochen. Dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Mache davon auch nochmal ein Foto als Merker, nämlich jetzt erstmal aufkochen lassen, bevor der restliche Wirsing da reinkommt. Einmal aufkochen lassen. Das ist witzig, ich mache jetzt hier eigentlich Shownotes. Das ist voll geil, vielleicht sollte man öfter, Ja, wenn man abstrakte Themen redet, kann man schlecht Shownotes dabei machen, per Fotoapparat. Ich lasse das jetzt hier einmal aufkochen, damit die äh, ganze Suppe so richtig in Wallung ist, bevor ich jetzt den ähm, restlichen Wirsing da reinschmeiße. Der wird relativ knapp zusammenfallen, ich denke mal, der wird nicht mehr so groß dann sein, aber durch seine große Oberfläche hat er natürlich hat einen großen Kühleffekt auch. Deswegen muss das hier einmal ordentlich brodeln, damit mir dann nicht sofort wieder der Kochvorgang unterbricht. Für mich wird es so lange Zeit, noch eine Scheibe MET, Met -Wurst zu essen. Hm. Toll. Wo wir schon über Essen reden. Es ist grandios. In Paderborn. Zwischen Loke und Kloke zu leben. Dem meines Erachtens besten Bäcker und dem besten Metzger der Stadt. Das ist super. So, hier kommt meine Suppe langsam hoch. Ich räume einmal durch. Ja, das war eine gute Idee, hier mindestens zwei Liter reinzutun. Eventuell könnte es auch sein, dass ich noch einen weiteren Liter brauche. Könnte ich mir vorstellen. Ich baue mal vor. Kann sein, dass das nicht so ist, wenn ich gleich ähm, den Wirsing reingetan habe. Ich fülle mal hier nochmal mit unserem Schnorchel den Wasserkocher nach. Ja, unter Beobachtung. Nein, ich flute nicht nochmal die Küche. Wenn so ein Liter drin ist, dann kann das mal hier vorheizen. Das ist auch immer so eine Sache, wenn ich ich habe ja dieses Rezept, ist ja nicht aus irgendeinem Rezeptbuch. Ich habe geguckt, was ist da, was könnte ungefähr passen, habe das zusammengestellt und wenn es dann um solche Sachen geht wie letztendlich Flüssigkeit, da muss ich gucken. Wenn ich sehe, wie viel Kohl das jetzt ist und wie kompakt der ja immer noch der Kürbis ist, weil der Kürbis nun mal kompakte Frucht ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man einen großen Kürbis und einen halben Wirsing nehmen kann. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche und der Wirsing so zusammenfallen wird, dass das alles ein gutes Verhältnis gibt. Und das ist, finde ich, auch das Spannende am Kochen, das nicht so genau vorher zu wissen. packe hier den Wirsing jetzt schon mal rein. Guck mal, was passiert hier. Der Wirsing flutet mir natürlich jetzt den Topf volle Lotte. Davon machen wir noch mal ein Foto. Also der Topf wird jetzt auch langsam auch voll. Verzeihung, ich mache mir mal ein Glas Wasser, glaube ich. Das Wasser braucht sowieso äh, so noch, dass äh, hinterher das Heißwasser, bis es kocht und ich es da rein tun kann. Und dessen kann auch der Kohl schon so ein bisschen blanchieren. Ich mache mir mal hier was zu trinken. Aber bonbon lutschen beim Podcasten geht auch nicht, glaube ich. Ne? Ist schwierig, trinke ich einfach beim Podcasten. Und da wir ja in der ersten Ausgabe hier über kulinarisches reden, ich habe ja am liebsten ein grünes Mineralwasser. Da ich auf im dritten Stock wohne, kaufe ich immer nur blaues und mische es halb und halb oder wie es mir beliebt aus dem Kran. Das ist toll. Spart Wege und Geld. Ist natürlich nicht so clever wie das ultimative System von Peter. Peter und Marion haben das allercoolste Mineralwassersystem, das ich überhaupt kenne. Die haben auf der Spüle so einen kleinen Nöppel mit so einem Pin drin. Und dann die spezielle Ventile, die sie auf beliebige Flaschen schrauben können, weil das ja alles Normgewinde sind. Und dann macht man die Flasche irgendwie dreiviertel voll mit Wasser, stürzt das auf den Nöppel mit dem Pin, drückt drauf. Das ist wirklich nur so groß wie, weiß ich nicht, früher irgendwie fünf Markstücke. Fünf, fünf Markstücke aufeinander gestapelt. Und ja, hinten geht ein kleiner Schlauch weg. Der Trick ist, draußen auf, dem, auf der Terrasse oder unterm Balkon steht bei denen eine CO2-Flasche und sie machen sich einfach Mineralwasser. Besser geht es nur, wenn es direkt aus dem Hahn kommt. Gibt es auch, ist aber wesentlich teurer. So, Wasser ist fertig gekocht. Wenn ich jetzt mal hier durch meinen Topf fühle, auch wenn es ein Eintopf werden soll. Also auch was, was dann hinterher wirklich eine stärkere Konsistenz haben darf. Ist, glaube ich, der Liter noch mal eine gute Sache, vor allem, wenn die Wurst nachher noch reinkommt. Deswegen gebe ich diesen letzten Liter da auch tatsächlich noch mal drauf. uns ist ja auch immer noch was beim Kochen. Und dann sind wir ja auch schon am Ende der Möglichkeiten dieses Topfes angekommen, weil so boah, Minimum drei cm oder vier sollte schon die Wassertiefe sein. Bei mir sind es jetzt hier hoffentlich fünf. Unterhalb des Randes natürlich. Ähm, tja, und manchmal kann es dann sein, in Aufräumen waren, jetzt muss ich halt doch nochmal äh, das Töpfchen mit der äh, Brühe aus dem Schrank holen. Nochmal einen Esslöffel reintun. Aber lieber einmal zu viel das auf und zugemacht haben, als sich hier völlig einbauen mit allen möglichen Kram drumherum. Vor allem, wenn man äh, äh, größer kocht, für viele Leute kocht äh, oder viele verschiedene Gerichte kocht, ist das natürlich tödlich, wenn man unorganisiert ist in der Küche. Ich muss nochmal gegen meinen Hustenreiz antrinken, aber ich glaube, es nützt nichts, ihr müsst nochmal leiden. Ich kann das gleich in der Aufnahme irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich mal mit ähm, Filteralgorithmen beschäftigen. Vielleicht gibt es einen Hustenfilter. Die Mahnt. So, das sieht gut aus. Die Konsistenz fühlt sich super an. Ich mache jetzt noch mal ein letztes Bild von wie der Eintopf aussieht. Und jetzt ist nämlich noch der Punkt gekommen, in den letzte Würzung, die vorerst letzte Würzung da reinkommt. Zum Schluss würde ich nochmal mit Zucker... äh Zucker... Mit Zucker manchmal auch, das ist eine gute Idee. Aber mit Salz entsprechend abschmecken, wenn das noch nicht reichen sollte mit der Brühe. Jetzt kommt halt noch die geheime Zutat und äh, der Knoblauch rein. Und dann kann sich das entfalten. Bäm. So, ich hoffe, das war nicht unscharf. So, zur Sicherheit noch eins. Brauche nochmal mein böses, scharfes Messer. Damit krabbel ich mir den Knoblauch, die kleinen Knoblauchwürfelchen. Einmal hier rein einmal die geheime Zutat. Das ist jetzt das andere Ende der Mühlenqualität, das ist nämlich so eine Einwegkaufmühle und die finde ich immer richtig gruselig, denn die sind aus Kunststoff, und nicht aus französischem hochfesten Stahl. Das ist natürlich ein Problem. Weil Man hat immer Abrieb und wir haben schon genug Plastik im Essen. Wenn sich da mal ein bisschen schlau macht, wird einem schlecht. Nicht nur die Plastikkontinente, die auf unseren Weltmeeren schwimmen, sondern auch das ganze zermalende, wirklich zu kleinsten, staubzermahlende Plastik, das in der Nahrungskette vorhanden ist, sich überall ablagert. Das ist schon nicht schön. Aber auch hier, so traurig das ist, mein Leidensdruck scheint nicht hoch genug sein, dass ich die äh, geheime Zutat mal in eine vernünftige kleine Mühle umfülle. Notiz an mich und Schatz, wenn du das hörst, lass uns äh, bei nächster Gelegenheit eine schöne kleine Glasmühle oder vielleicht gibt es ja mehrere kleine günstige Glasmühlen. Muss ja nicht unbedingt peugeot malwerk sein, aber ein Metallmalwerk, wo wir verschiedene Grobgewürze reintun können würden. Das wäre toll. Vielleicht auch so eigene Gewürzmischung. So. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich reduziere jetzt die Hitze, die stelle ich immer noch, weil ich hier so nachheizen musste, auf 9. Ich drehe jetzt mal auf äh, 5 runter. Und es ist <lacht> perfektes Timing. Die Suppe ist im Topf und kocht. Und da draußen geht die Klingel. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt muss ich nämlich dem Holger... Hallo. Äh, warte, ich mache auf. Da muss ich nämlich dem Holger erzählen, was ich hier mache. Ja, ein bisschen Beleuchtung schaffen. Gehe mal in den Flur raus. Und gehe mal wieder zurück in die Küche. Der richtige Moment, ähm, gleich mal den Tisch zu decken. Aber Holger werde ich jetzt erstmal, weil er nämlich auch so gerne Wurst wurstet, wie ich, werde ich äh, ihm gleich erstmal ein Stückchen von der Mettwurst kredenzen. Mmh. Prima Timing Das hat auch super geklappt für den ersten live am Herd aufgenommenen Koch-Podcast Meine Suppe simmert hier äh, in perfekter Eintracht mit dem Topf vor sich hin Das ist so schön, da mache ich nochmal ein Foto von einem Close-Up hier Wunderbar Die kann jetzt kochen, ich nehme mal an, muss dann probieren, wann der Kürbis gar ist da guckt man einfach mal das wird ab jetzt so denke ich mal noch so 10 minuten kürbis ist sehr schnell gar und man kann natürlich auch entscheiden nach eigenem gusto wie denn bitte schön die konsistenz sein soll von daher hat das doch super geklappt da kann ich dem holger mal hallo sagen hallo holger ich äh, mache gerade einen kleinen äh, test podcast direkt am ähm, herd und koche äh, meine suppe und erkläre dabei das was du nachher zu essen kriegst ähm, Oh, Holger hat sogar den Nachtisch mitgebracht. Das, was du zu essen kriegst nachher, ist äh, äh, das Rezept, kannst du dir dann online anhören. Das ist ganz wunderbar. Ich, äh, du hast auch perfektes Timing. Man, äh, da ich jetzt hier nur ein Headset habe, kann ich dich leider auch nicht mit äh, on record nehmen. Man muss musst sehr laut sprechen, damit man dich hört. Das, das da ist die Einlage, mit der werde ich dich jetzt, habe ich gerade schon gesagt, das ist das erste, womit ich dich erstmal bestechen werde. Willst du schlappen? Darf ich dir dein Jäckchen abnehmen? Ich kann nicht gut hören, ich bin völlig autark, ich sehe nur ein bisschen scheiße aus, aber du magst ja Technik. <lacht> mir ist nur eben aufgefallen, ich habe vergessen, meinen Rechner mitzubringen. Ich nub, kann ich mir das gleich gar nicht testweise anhören. Aber vielleicht machen wir noch einen kleinen Spaziergang oder sowas, zur Verdauung. Ja, ich äh, danke für die Aufmerksamkeit für, den, für die erste Folge Branko chanak Spezial für äh, der Bauchladen-Podcast, für alle Sachen, die sonst nicht irgendwo hinpassen, mir aber trotzdem im Herzen liegen. Ich habe schon die nächsten Folgen im Blick. Ich werde demnächst mal mit meinem Bruder in Afrika telefonieren. Außerdem habe ich noch ein bisschen Meinung zu Credo, zu der Credo-Ausstellung, schon mal so als Programmvorschau. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich mache gleich noch ein paar schöne Fotos, nämlich auch von dem Nachtisch, den Holger mitgebracht hat, aber das wird noch nicht verraten. Lasst euch überraschen, könnt ihr auf der Website sehen. Das wird ganz normal in dem, äh, in der, im Blog meiner Website brankochanak.de äh, erscheinen. Äh, da findet ihr das. Äh, da gibt es auch Kommentarmöglichkeiten. Und wenn ihr Infos, Anregungen oder äh, tolle Ideen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben. Insbesondere, wenn es um diese Folge geht. Ich hatte hier ein paar Fragen, wie das denn mit dem Kochen ist. Vielleicht antwortet einer darauf. Schreibt einfach an Podcast. Ich korrigiere mich. Schreibt an mail at chanakde Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.